Es brennt, Ritterberg, es brennt, Oi, unser Ohren steht und neppich brennt. Weise winden mit ihr Gosen, reißen, brechen und zerblosen, stärker noch die wilden Flammen, als er umschreien brennt. Und ihr steht und guckt, das soll sich mit verlegten Händen und ihr steht und guckt, dass soll unser Städtel brennt. Es brennt, Friedenlach, es brennt, oi, unser oren Städtel brennt. So haben schon die Feierzungen, das ganze Städtel eingeschlungen, und die Bösenbinden huschen, als er brennt. Und, guckt, sich mit und ihr steht und guckt das soll sich mit verlegter Händ, Und ihr steht und guckt das soll sich unser Steht brennt. Es brennt, es brennt. Es kennt gar immer kommender Moment. Unser Strot mit uns zusammen soll aber in Asch und Flammen bleiben soll wie noch eine Schlacht, nur Puste schwarz verbrennt. Und ihr steht und guckt, das soll sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt, das soll sich unser Städel brennt. Es brennt, die Hilfe ist noch in Eich allein gewendet. Euch das steht euch nehmt die Kehlin, läscht aus Feier, läscht mit Eigenblut, beweist, dass ihr das kennt. Steht nicht, Brüder, ob er sich mit verlegten Händen. Steht nicht, lest läscht aus Feier.